Seit 2014 gefällt mir natürlich am besten der Innenstadtumbau und was sich jetzt daraus entwickelt hat. Wenn man den neuen Königsplatz sieht, wenn man die spielenden Kinder auf dem theodor heuss sieht, wenn man die Geschaff Geschäftigkeit in der Fußgängerzone oder die Besucher in der Maximilianstraße gibt, zeigt eigentlich, dass Augsburg jetzt ihr südländisches Flair zeigt. Und das ist für uns die beste Bestätigung, dass diese Umbaumaßnahmen der richtige Weg war und die Stadt Augsburg zukunftsfähig aus